Die Gesellschaft wird älter, wir sind eine die Gesellschaft. Das braucht eine Veränderung in Perspektiven, und Da müssen alle mitschaffen, wir sind alle betroffen, früher oder später. Der Event ist dafür da, mal einen ersten Schritt eine Vernetzung zu ermöglichen. Und auch den Leuten, also allen Leuten, die sich befassen mit dem Alter, mit dem Thema Alter, die zu geben, sich gegenseitig auch über die Departementsgrenzen hinaus kennenzulernen. Als Menschen, als Forschende, als Lehrende, als, als Fachpersonen. Also eine Vernetzung, mal eine, eine Grundlage für eine Vernetzung zu schaffen. Es hat so viele Teilnehmende jetzt da. Es hat so viel Ressourcenpotenzial. Oder? Wir haben in allen verschiedenen Teilschulen läuft schon bereits extrem viel Altersarbeit. So ganz spezifische Projekte. Und ich denke einfach, diese Ressourcen könnten man bündeln und könnt auch Themen im Altersbereich einfach umfassender beleuchten und, und integrieren mit verschiedenen Perspektiven oder man nimmt ja nicht das Alter allein im Fokus sondern es sind verschiedene Prozesse, die bestimmen wie das Alter dann am Schluss auch verläuft und wo Unterstützung gefordert wird und wir haben einfach ein Potenzial mit diesen verschiedenen Teilschulen, wo vermehrt die Zusammenarbeit einfach unabdingbar ist eigentlich. Ja, dass viele viele viele Wissen aus dem pädagogischen Forschen, wir schon lange haben, wirklich in der Praxis, zum Beispiel in Form von einem Ladesier oder in Form von einem Kaffee. Wir haben uns überlegt, dass eine Herausforderung bei Forschungsprojekten ist, dass Bedürfnis von der aus der Praxis manchmal nicht so klar ist vorab und erst am Schluss angeschaut wird. Und wir haben uns überlegt, dass wir beispielsweise mit einem Thinken wo wir wirklich ältere Menschen mit einbeziehen, aber auch Leute, die mit älteren Menschen arbeiten, so dass Spitex, Angehörige, aber auch wirklich die Probleme identifizieren und ganz konkrete Lösungsvorschläge erarbeiten können, die wir dann im Rahmen einer Forschungsprojekt weiter erarbeiten können. Wie können wir ein gemeinsames so Lokular finden? Oder? Das ist ja niemals schwierig. Teilhabe, also Teilchen haben, am, am Gesellschaftlichen leben und die Verbindung herstellen mit anderen Menschen, bleibt man auch gesünder, als wenn man das nicht kann. Oh,